Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein ganz besonderes Video. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Zlatko? Ja. Ah, Digga, genau du musst mich schon erwähnen, Grund. Digga. Genau aus diesem Grund, meine Freunde, ja. Zlatko Costa ist heute hier mal wieder mit am Genau, Start. Digga. Und das allerklasseste, ja. Man sieht diesmal nicht nur den Boss, sondern auch noch Zlatko den zweiten Costa, Boss. Ja. Genau, Digga. Genau. Natürlich quasi ist Quasi den anderen Boss. Genau, kann man eigentlich schon sagen, so. Und oh, ja, klar. Den, genau, also dem Video wollte ich, wollt ich ein bisschen mal so Realtalk wieder starten. Und ganz krass auf jeden Fall. Und falls ihr das Video auf meinem Channel sehen wollt, wir haben auch ein Video zusammen gemacht, könnt ihr auf jeden Fall den Link in der ein, Beschreibung klicken. Ein sehr wichtiges Video, ja, quasi die genau. 10-11 Regeln der Slutkurs. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, lohnt sich. Genau, ist wichtig. Und ja, dieses Video ist natürlich auch ultra wichtig, meine Freunde. Und zwar ein neues Video, wie macht man sich Sluts fresh? Genau. Und ist natürlich klar, wenn man so die beiden Facecam sieht, ja, dann denkt man so, okay, eigentlich eure Tipps, ich weiß ja nicht, aber ja, euch macht ja no Aussehen 90, 99 weil da braucht man eigentlich keine Tipps von euch zu ja, hören. Aber Leute, wir sind natürlich trotzdem Profis, also hört euch die Tipps an und wendet sie an. Genau. Und dann macht ihr auch die Bitches an, ja, keiner Füße hier vom Boss. Genau, easy quest. Ja, ja, möchtest du vielleicht gleich mal direkt anfangen? Genau, also ähm, wir machen auf jeden Fall jetzt so ein Video, wie man Ghetto-Slutz klar macht. Genau, also also der ein oder andere von euch. Der hat er sich bestimmt schon gedacht, oh, ich wohne im Ghetto, will ein paar Ghetto-Sluts fresh machen, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Typ. Und dann müsst ihr halt so einige Maßnahmen treff ich, treffen, sag ich mal. Und erstmal müsst ihr euch über die Sluts so ein bisschen informieren, Digga. Weil, wenn ihr genau. falsch informiert seid, dann seid ihr falsch informiert wie Informanten, die falsch informiert wurden, Digga. Oh, krasser Freestyle, Digga. Ja, ist natürlich krass, Digga. Und ja, deswegen müsst ihr erstmal über diese Sluts ein bisschen so im Ghetto rumsprechen, mit wem sie schon alles was hatte und so weiter. Und jetzt kommt auch, Zlatko ins Spiel, Digga. Auch welcher Gang sie angehört, ja. Nicht, dass da genau. irgendwelche Verfeinungen gibt. So müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, Leute. Genau, weil sonst kriegt ihr natürlich aufs Maul, wenn ihr dann halt noch nicht so ein harter Typ seid, wisst ihr. Nicht so ein Zlatko, ja. Nicht so wie wir halt, ja. Ganz einfach. Genau, genau. Also in den Fakten merkt ihr auch warum, genau, wenn ihr mein Video anklickt. Da seht ihr das, da kommt ihr dann auf jeden Fall schon, ja, ein bisschen so hinters Licht, man. Ja, da erfahrt ihr neue Welten der Ebene der Zlatko-Sophie. Genau. Also haben wir gerade ein bisschen Geschichtsunterricht gemacht, ja, aber genau. weiter geht's, ja, was man auf jeden Fall auch braucht, wie man schon sieht, ein paar, ein paar freshe Hüte, meine Freunde, ja, genau, also, ich stelle euch erstmal meinen vor, meine Freunde, Moment, ich setze ihn mal sogar kurz ab, ja, nur für euch, also man sieht schon, ein fresher Hut, aber jetzt kommt das Wichtige, meine Freunde, ja, Moment, ich zeige euch mal kurz, ich weiß nicht, ob man sieht, aber man sieht hier US Basic, meine Freunde, ja, <lacht> no, auf jeden no. Fall ein fresher Hut, meine Freunde, und man sieht auch, wie fresher aussieht, also kommt auf jeden Fall im Ghetto gut an. Ich glaube, du hast auch einen freshen Hut an. Ja, ich habe hier so eine LA Kings Cap an. Die kommt eigentlich immer gut an, weil das halt so hipstermäßig ist und so weiter. Und Sluts, äh, die im Ghetto-Wood stehen so auf Hipster, also, weil die tragen ja auch meistens so eine Cap. Und, ähm, kommt auf jeden gegen, gut an. Jetzt nichts gegen Mädchen, die auch Caps tragen. Es gibt auch Mädchen, die Caps tragen, die halt so krass sind. Aber es gibt halt auch so Ghetto-Sluts, die sind meistens eher so ähm, da am Start in diesem Cap-Bereich. Auf jeden Fall, und ja. Genau, deswegen braucht ihr erstmal diesen Hut, weil dann zieht ihr schon die Aufmerksamkeit auf euch. Weil die meisten, die im Ghetto wohnen, sind halt so mehr so die Canucks und die haben halt so immer so einen boxer so und richtig krassen genau. Haarschnitt. Und da müsst ihr halt herausstechen mit dieser Cap. Mit solchen Hüten seht ihr dann auch quasi wie die OGs genau. aus. Genau. Original, ja. Original Gangster. Gang und ja, was, was macht denn einen noch zu einem Original Gangster, Digga? Quasi der nächste äh, Tipp. Genau, der hier? nächste Tipp ist hier: Ihr braucht auf jeden Fall im Ghetto immer eine Gun. das Ist natürlich ganz klar. Genau. Die muss auch ganz oft Chili geladen sein. Also oh, ohne Gun läuft da gar nichts, meine Freunde. Und nee, nee, nee. Ihr müsst Allein die, schon zur Selbstverteidigung. Genau, und sind. ihr müsst die immer, pass auf, ah, mein, meine Kopfhörer ist rausgefahren, aber egal. Ihr müsst die erstmal hier so genau in den Arsch reinstecken. Und dann läuft es auf jeden Fall. Genau so müsst ihr das machen, weil. Und ähm, dann noch ein Tipp gleich, wenn ich meine Kopfhörer wieder angezogen habe. Ihr müsst immer, falls es zu Schießereien kommt, müsst ihr nicht so schießen, sondern ihr müsst immer wie ein OG-Nigger schießen. Weil genau. genau so trefft ihr jede einzelne Kugel, Jungs. Allein schon wegen der Street-Credibility. Genau. Man muss dabei auch krass aussehen. Genau. Und auch Hosen immer natürlich ganz runtergezogen. So. Und in die Socken. In Und die Socken. in die Socken. Auch, auch wenn es eine kurze Hose ist. Ja, so eine schöne, keine Ahnung, wie nennt man diese kurzen Hosen Digga? Shorts. Keine Dreiviertelhose. Shorts. Ja. Eine, eine krasse Shorts, der genau. muss trotzdem in den Socken sein. Das ist genau. Das ganz wichtig. Weil so weit runtergezogen. Genau. Sie sie mal, so weit runtergezogen sein, dass sie in die Socken passt. Das ist quasi die Regelnummer. Fünf. Direkt nach Regel Nummer 3, echte Gangster haben kein Twitter. Genau. Du Marcel Skorpion. Genau. Und ja, auf jeden Fall, auf geht's zum nächsten Tipp, Digga. Und zwar es ist es auch quasi so ein Statussymbol, meine Freunde, ja. Wir können es mal kurz in die Kamera halten, Digga. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, die Uhr. Hier, Moment, genau, eine Rolex, meine genau, Freunde. Genau, eine. Ich ja, habe eine, hab eine Breitling, ich ah, habe eine Breitling. So muss das. Hier natürlich auch Red. Genau, oder hier ist auch noch eine Rolex am Start. Kann Aber man auflassen. Die, die ziehe ich halt eher an, weil die nicht so teuer war. Die ziehe ich halt eher an, wenn. Ja, wenn ich so mehr so in NS-Gebieten unterwegs bin. Oder, oder quasi bei deutschen Bitches, ja, weil die meinen so, ja, nicht so ein Angeber, bla bla, dann zieht man halt mal eher so die billigere Uhr an, so eine für 10 20.000, ist 20 nicht gerade die für 30.000. Ja. Dann läuft es auch meine Freunde. Genau. Ja? Aber auf jeden Fall, es muss eine krasse Uhr sein. Weil sonst wird es nichts bei den ghetto ja, die sind nämlich fokussiert. Ja, das sind nicht solche deutschen Pferdefrauen, genau. die also, so einen, keine Ahnung, so einen Typen haben wollen, der studiert oder sowas. Du wollen ja? genau. Die wollen Businessmänner, ja. Die, die wollen schon, die wollen schon Leute, die wollen schon Typen haben, die schon Cash haben. Genau. Wisst ihr? Und wenn ihr kein Cash habt, müsst ihr das halt sagen, dass ihr Cash habt. Und das da Müsst ihr halt quasi so tun, ja? Das genau. Ist gar nicht so leicht, aber schafft ihr schon. Das ja? ist eigentlich... Genau. genau, stimmt. Also noch ein bisschen Übung geht das eigentlich schon. Jetzt schon. Natürlich ist es einfacher, wenn ihr natürlich Geld habt. Weil ja, dann natürlich. könnt ihr natürlich... Dann braucht ihr hier nicht so rumpushen. Weil ihr wisst ja, ich habe hier im Hintergrund Neymar-Poster. Der ist nämlich mein Bruder. Deswegen habe ich auch diese ganze Cash quasi. Also er ist nicht so mein Real-Bruder, weil... Nur Slatko sind Brüder. Aber er ist so mein... Hard-Brother, sag ich mal. Ist auf jeden Fall ein sehr krasser Typ, würde ich sagen. Man sieht ja auch bei mir im Hintergrund die Russland-Flagge, ja, viele meinten, warum ist denn eine Russland-Flagge? Und zwar liegt es daran, weil, letztes Mal bei mir Putin zu Besuch, ja, ist auch ein guter Kollege von mir und hat er mir die mitgebracht, ja. Und deswegen habe ich auch ziemlich gute Connections, ja, zu den Ölpreisen und sowas, also, na, die Satgo sind schon gut im Business unterwegs, sage Genau, ich also, wir haben auch ein paar Ölquellen am Start, aber, aber wir wollen jetzt nicht über unser Geld labern, also ja, das... Wollen wir jetzt nicht gar nicht übertreiben, genau. auch wenn es die ein oder andere Ghetto da zuschaut, ja. Genau. Nee, nee. Und, mal nicht. und was eigentlich am allerwichtigsten ist, auch wenn ihr keinen Führerschein habt, müsst ihr den Benz fahren. Genau, und jetzt nicht irgendeinen Benz. Ja, genau. also, bei den also bei den deutschen Sluts reicht schon so, ja, da reicht eigentlich, ja, egal, hauptsache Benz, ja, außer so eine alte A-Klasse, die geht natürlich nicht, Genau. Klar. Nee, nee, meine Freunde, aber bei den Ghetto Sluts muss es schon eine S-Klasse sein, weil sonst wird es nicht. Und Minimum nichts. AMG. Ja, also darf jetzt keine Standard-S-Klasse sein, weil reicht halt auch noch nicht Leute, ja, da muss man eigentlich genau. schon ein bisschen tiefer ins Cash greifen. Genau. Ja? Am besten ist so äh, die S-Klasse Mansory Edition mit 750 ja, weiß, PS. Ja. Die geht eigentlich schon klar, kostet so ein ja, 400.000 oder so, ist Peanuts eigentlich, aber das. Für uns ist das nichts, aber ja, für die ein oder anderen Zuschauer ist das bestimmt schon ein bisschen was. Ja. Aber wie gesagt, man braucht halt einfach Cash für die hat Ich glaube, das ist so der ja, der Grundkonsens dieses Videos. Genau. Und hast du noch irgendwie so einen letzten Tipp oder sowas? Ja, ähm, immer die Augen offen halten nach Ghetto-Slots. Also, wenn ihr wirklich äh, so Ghetto-Slots haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall immer die Augen offen halten, wie Adler, sag ich mal. Genau. Skurr, Skurr. Und ja, das war eigentlich mein einziger Tipp hierzu. Ja, genau. Und nochmal so ein Vorteil von ghetto -Sluts, ja. Also, die sind auf jeden Fall immer relativ krass unterwegs und haben auch meistens ähm, dicke Ärsche, ja. Also. Genau. Deswegen sind die quasi so heiß begehrt, meine Freunde. Mhm. Und deswegen muss man auch so auftrumpfen. Genau. Aber ja, ich glaube, genug Tipps für heute, damit auch ein paar Ghettos das für uns übrig bleiben. Genau. Und ja, ich würde sagen, euer EMPW der Boss, -Order Und hier, Sadko Costa, du hast das letzte Wort. Skurr. Skurr.